Hi und willkommen, mein name ist an überall B und ich will zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir San franz Sokio betreten und ja, wir sind bisher von einem Kampf zum anderen gerannt ohne Pause und weiß nicht, sollen wir ein bisschen erkunden oder sollen wir direkt hier zum Dings gehen, zum Ziel. er tut mich hier, der Hero tut mich hier schon die ganze Zeit hier belästigen. So, hey, ich habe das Ziel markiert, gehen mal dahin. Und ja, weiß ich nicht. Aber solange ich die ganze Zeit sagt, so auf den Rücken der Hydra springen, wird es ja eigentlich noch gehen, ne? Habe ich eine Truhe gesehen. Kette. Ja, wir gehen mal ein bisschen hier. kann ich mich hier überall hin teleportieren teleportieren also ist schon was ich meine hallo ich nicht warum ich das von so weit entfernt fotografiert habe aber okay da wo wir hat übrigens ja ein rüstungsstadt bekommen, ich habe dir mal von jedem Ding hier folger Eis und Blitz gar gegeben, weil warum nicht? Ne ist nichts, alles klar. Ich gucke erstmal auf den ganzen Dächern hier nach, also bestimmt immer wichtig sind. Vielleicht da oben. Ist da nichts, das ist eine Truhe und doch hier durch die Gegend zu rennen, ne? wie man Baseball spielt? Oh, hallo, gewesen okay, habe ich mit dem Glücksemblem hier schon richtig Glück. Oh. schon schon, weiß nicht drei, ne Weiß nicht, wie viel es hier gibt, aber drei, na, klingt mir schon nach einer, nein, nach einer ordentliche Zahl. Ich weiß nicht, ob ich da hoch kann. Nur gehen wir mal ein bisschen dahin, wo wir hin sollen, ne? wo müssen jetzt nirgendwo hier ah. warten. Oh, dann gehen wir mal da ein. Oh, noch eine große Truhe. Noch ein Mickey-Maus-Spiel. Ja, der mechanische Mickey. Okay, wichtigen Dinger. Auto ist neu in Ordnung. Ich dachte schon kann ich da jetzt kaputt oder was? Sag mal, an. ja. Ja, drei Stück. hiervon von brauchen wir auch noch 5 fünf, fünf. Cool. Ich das eine richtig gute Idee, hier so zwei Städte miteinander zu verbinden. Und da sieht's hier aus wie in Tokio, wobei wie San Francisco. Richtig coole Idee eigentlich. na so hier. War wieder so ein großer Herzloser, ne? Wenn ich mich irre. Boah, war es vor zehn Minuten, Mann, aber mich ja, hoffe ich. Ach ne, so, das Ding war genau, Mikroskopen oder so. Microbots, Microbots, genau. Ja, das sind Microbots. Alter. einfach Mein Gott, das ist Meisterhand. Mir kann ich nicht angreifen. schon gedacht der angriff verbringt nichts uh -huh. it's no fair why can't we hurt it magic this god god what are we do oh. This is weird. Oh. Sora, are you guys all right? Oh, yeah, but the target escaped. Have you got any leads? Tons. Somewhere inside that thing, there is a core. It's what powers the whole cluster. The core is the only way to hurt it. Now he tells us? Wasabi, what happened? Oh. the dark cubes Wait, did you just say dark cubes? cubes. Every bad baddie needs a cool name. Yeah, that's not cool. von <laughs> <laughs> We'll gather as much data from the dark cubes as we can. <laughs> yeah, Hero, figure out a way for us to beat this thing. But huh? oh, guys, I can't leave you out there all alone. Hero, we are a team, and teams delegate. We meet you at the garage. We trust you, so you trust us. We do. Uh, you protect the others. I'll mark their position for you on your AR display. We got, We've got it. it. Time to go, Baymax. Alright. Sora, the dark caves are going to be tricky to bust open. You'll have to accept everyone's situation and enter. Huh. Huh. improvise. I know. That can be good. Oh cool. FP ⁇ von ich noch keiner Ding genutzt habe. Soll mir das was sagen? Oh, die bewegt sich. Halt. Äh. Wenn ich von der Seite komme, da ja, klappt das nicht. profi wofür bleibt hier. Äh, du bist einfach da weg. Boah. Okay, dann gehen wir zu are Go go, yeah. You see anything big you can smash against it? How <laughs> yeah, that? Oder hat irgendwie wenig hp wirklich ich gerade Ich glaube, er braucht mehr Hilfe. Ist das ja schon? Yo yo yo yo yo yo yo Oh warte, ich Baby, mach die einfach weg. mit seinen Raketenschuss. Oh ja, ja! Ja! nicht mal Was der? Die lange, die ist aber echt lang, ne? habe ich mir nur eingeblendet. Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wo ich glaube, er war, ich schon ne? Wo er Truhe so eine verpasst ja, hier war. Gibt es jetzt einfach nicht? Ey. Okay, jetzt ruhe. ruhe. Da ist sie. Okay, ich sehe schon. Ah, Feuer Schon gedacht irgendwas mit Magie, ne? Das muss ich gegen ein Phantom kämpfen aus Kingdom Arts 1. Oh Gott. Nein, da wollte ich nicht. Also jetzt kommt erst die meldung. Ja übrigens die können frecken. Mein Gott, da habe ich die Truhe gefunden und war schon wieder. Fast. Ich will verpasst. Oh Gott, die ist gleich tot eigentlich gerade. Da. so ist die da. ihr wird's ein bisschen knapp, ich gerade. Wo ist denn so ein blöder Ball hier? Da. Oh, da kommen wir hin. Aus dem Weg, Alter. Die alle lediger Wer kommt er kommt er Und ich hab Das Ding nur angestupsst. Ist schon kaputt gegangen. Supergleiter. Und bitte sagen mir erst das, das was ich denke was es ist dieses Mal. Ist nee, schon wieder das. das. Äh relations als magie auch auf deine freunden an der ja, super äh, brauche ich denn hier nicht immunität ist nur eins. attraktion zeit koop zeit davon ja, koop kann man ja ich setze sie sofort immer ein also wo oh, jetzt kann man noch weiter damit Düsen. Ne? Muss das da daraus wo ich nicht genau weiß was das ist Na, verdammt, ich wollte noch mal kurz. Äh, Egal. If you need me to help. Nah, it's okay, Hero. We're on it und die feuer eis und dunkel ist, ist okay ich habe schon weil das hat er auch einmal fertigkeiten ich will mal dass wir nach feuer blocken entfernte gegner du kannst auch block konter ich hätte gerne x um nach ein gegner zu schlagen ich glaube das ist vielleicht am besten so klassischer konter da komme ich wahrscheinlich am besten klar da fehlen noch viele. ja gut, Mann. Schreie doch nicht direkt Goofy, Mann. ist Na ja, guck mal, ja noch mal ein bisschen, was hier noch ist, ne? ich den boden so erkundet also guck mal irgendwie fliege ich nicht viel weiter habe ich sorge für das yes. was ein super gleiter so das das okay ich dachte da wäre das hier patronen und so würde ich doch noch gerne. In dem ding hier finden. Knoblauch. Oh hallo! ja gegen wir haben wir schon mal gekämpft, ne? sehr gut FP und so. Und zeig mal, ich kann doch bestimmt noch irgendwas vier. Cool. Was magie wird noch mal keine mann die wir gehen euch die luft wir heute die magie stadt wird es zu hören ach so das ist das hat okay ja was Wasserattacken ja jetzt war was gar so gut wie nie ein aber vielleicht folge aus liegt schon mal sehr weit gut Der Sniper ist das ist hier nee, den haben wir schon in Herkules im Olymp getroffen Soweit muss es geben in Kingdom Hearts, und äh, Ding da dann immer sagt, wo man nehmen muss, als nächstes. Nur so schwer ist es jetzt eigentlich nicht irgendwie zu wissen, wo man als nächstes hin muss, aber trotzdem das muss irgendwie in jedem Spiel sein, damit man halt immer weiß wo man hin muss ne? damit man gezielt ausweichen kann zu nebenquests um so meine logik wenn ich weiß wo ich hin muss dann weiß ich wo ich als erstes hin kann wenn das irgendwie sinn macht okay, da muss ich hin oh. schon fast um verzeihung bittend irgendwie wie weit man hier nur ich bin schon wieder hier. Da kann ich mir nicht genau hin. Wir noch ein bisschen umschauen, vorher weitermachen. Hab da nichts dagegen, oder? wir hier schon so ah, wollte ich letztens schon da oh, habe ich nicht geschafft jetzt haben wir es geschafft oben stimmt irgendwo hier was in der Nähe ne? mal ein foto von der stadt hier machen gut wir haben zehn Thronen jetzt ne? ja ich habe es gerade gemerkt das ist gut wir voll irgendwie so Feelings von äh, der Thron welt aus Kingdom Hearts Dream Drop Distance also man hat so eine riesige Welt hier irgendwie mehr so Techno Musik irgendwie ja, aber ich fand Throns welt der Raster der gerät das ist schon wieder eine große Truhe oh nee, das ist eine kleine sah von weiten größer aus macht das Sinn ich dachte mal umgekehrt wir machen gleich weiter keine Sorge ich muss halt gucken das ist eine große Stadt da muss man halt viel erkunden ne? ich ein bisschen zu weit geflogen Was ist da oben was Da ist, ist dann truhen Mann! man ich komme da nicht hoch war die kamera geht Boah, geht irgendwie nicht wir mich verarschen? Was ist da oben? Warum kann ich mich irgendwo jetzt hin teleportieren? Da ich wüsste es. Wir waren plus Donald Aero Boost. Ja komm. Hm, Mickey Mauszeichen. Nee, nee, Okay, dann. Unter hier. irgendwas da ist ein speicherpunkt das mal mal sicher gehen was hat nie was hier passiert Gut. Das reicht erstmal. 14, 12, äh, 22 will noch. Dann gehen wir mal da oben. Boah. Warum kann man nur so eine um Verzeihungs bittende Distanz ablegen, wenn man im Kampf ist und Luftgrätsche einsetzt? Oh. Ich ignoriere ich einfach, ja. Wird kommen ja du Ding. Dark Cube. Dunkwürfe. Okay, there's a lot of them. What do you suppose they'll do? I don't think we want to find out. I right, see. Wir zerstören dieses Ding! Aber ohne eine Strategie würde wir nur unsere Kraft verbrauchen. Wenn wir wussten, wo zu streichen... Sora! Ich habe es! Ich sende dir eine AR-Software-Update. Es wird dir zeigen, wo die Kurs ist. Das ist der DART-Tubes-Weck-Pointer. Ich habe es jetzt. Huh? Das ist witzig! Ist es kaputt? Uh, Hero, who's that on the display? That's not the display. He's really here. Huh? The black coat. He's back. Are you done messing around? What? Wait, that voice. Hold on. You notice know guy? And now, he's a super villain. He definitely has the vibe. Sieht jung aus. Okay, Rico, but as if this stupid experiment wasn't already a hassle. Okay, als Replikariko, nehme ich an. Hero, Oder Rico aus einer anderen du? Zeit halt. Gut, ja. uh, dann habe ich irgendwie not quite ready. programs. Yeah, they tell Baymax how to react. Does that mean it's like his heart? More than. Okay. Gut, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Früher wusste man ja nicht, wer in der wahren Organisation ist und Replica Rico war irgendwie so eine meiner Vermutungen damals. Nicht gut, oh Nora, I'm on my way. core eingetroffen ist. Der Mann, das war Rico irgendwie also noch von anziehen irgendwie kontrolliert worden ist ich habe keine Ahnung das ist es Replica Rico nee. hey, runter Wir hm, Weg bei Max back noch oh Gott ich den gar nicht getroffen was ah komm her da hört sich verarschen. Der ja. Distress. Der Distress. Der Distress. Distress. Oh, komm, ihr Faces ey. Ganz schön nerviger Kampf hier bisher. Zweite so, halt, uh, Form aktiviert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Auf dem Boden regen, so wie man da auch hier ja. ich das ich schon sagen das lassen, nicht so aus. Jetzt ja, sieht jetzt nicht so aus, dass würde ich viel MP dadurch bekommen. Ja, ich kriege, Ja, drei MP. Ich meine. Das ist nicht sehr viel. trotzdem oh. oh. Was kommt da raus. Ah. Oh. Hört. Oh. <lacht> Timing irgendwie nicht hin. weg. Start. Neuer Rüstungs slot und Dick Schädel, cool. wenn ich mal diese Abilities bekommen. <lacht> Obwohl so schwer ist das Spiel eigentlich nicht. Ey. isn't for you uh, at least not until we're done <laughs> Riku is it you why do you look like that looks are deceiving but the heart you know that it's me i know riku wouldn't do this not without a good reason <laughs> a reason when did that ever matter We've been trying to one up each other since we were kids. What? It, but coat means he's with organization 13, and that means he's not really Riku. Smarter than you look. und <laughs> Every last one of them, but still they all came back anyway, right? So, maybe this Riku came back too, from the time when Ansem possessed him. No, What? How? Unlike a certain wizard you know, I had to play by the rules to travel through time. Which meant leaving my body behind. Huh? I know about this. You have a body! <laughs> Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time. He needed to tell his younger self of the great plans he had in store. There in the dance. past, his heart stayed and waited out the years until you and I came along. Xehanort's heart possessed me and became Ansem, the first adversary you faced. The rest of him, the piece he left behind, took the name Zemnas and created the first organization. It was all a part of a larger plan to bring Xehanort into contact with the right hearts. Enough of them to form the real organization 13. They could come from anywhere. Und jetzt erst erklärt? Just as long as he had the right vessels at hand to place them. Replika? Replika? Right. As as das richtig. Das Replika-Programm war ein Erfolg. Wir sind so real wie Menschen. Dann packen Sie und gehen Was machen Sie hier noch? Wir Sie uns sehen, ob wir ein Herz aus Daten erschaffen können. Was? Entschuldigung. Haben wir Ihre Idee gestohlen? Das laufende Ballon dort hat ein Herz. At least, that's the nonsense I'm supposed to believe. There are hearts all around us. You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I, I made it. Oh, well, I'm sorry about that. But I promise I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. No! Wait! We gotta stop him! Guys! Huh? You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah. yeah you're right. Let's regroup. Okay, interessant. Das war so einer meiner Vermutungen, Rico. Come on, guys, what's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred. Not now. Huh? Uh. His name is Riku? And you know him? Yeah. Well, I know A-him. Look at what does The fake ones with Organization 13, our arch-nemonies! Okay, but how did he chip? What? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said They're trying to recreate a heart from Data, but I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up, and instead of fighting fair and square, they go for the heart and say things to try and get under your skin. They're cowards. And now they're doing it to you, too. It's our fault. <sighs> no this could be good that chip might finally be able to give me some answers you said that you made it right yeah this baymax he's actually the second model uh, no offense i am a robot i cannot be offended this it's a long story but the first baymax and the chip i made Vanished into another dimension along with the microbots. The chip's back. So the first Baymax might be back too. Hero. Those who suffer a loss require support from friends and loved ones. <laughs> <laughs> Ow. Oh. Oh. Oh. What was that? <laughs> I don't know. <laughs> Guys, let's go on. okay ach die beiden gibts auch noch hm? why are you snooping around That would be none of your concern. Overstep and darkness will consume you again. Mm. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. <laughs> oh, I intend to. Friend, yes, though I could not tell you from when. Okay, ich war ganz kurz zu gucken. Dunkel Rico hat Mitglied der echten Organisation. Also haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hier ist eine Reserve. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dann ist noch 3. Einer ist Alter Mann sehr Nord. Und einer, nehme ich mal, ist Terra sehr Nord. Und wer noch? oder Mission? Wenn wir noch herausfinden rausfinden. gerne ein Foto des Nachthimmels sehen? ein Foto der fischförmigen Windsäcke bei Tag sehen? Wenn ich immer ich alles durchgehen muss ne? Esprit und MP hast du, Alter. weil muss ich ja echt fahren, habe ich so für Lucid Kristall. Hey, guck mal, nicht mehr viel, dann können wir die Sachen alle herstellen, Ultima und so. So, wir sitzen ja so schätze mäßig und so aus. 14 äh, ist immer noch voll viel. Okay, ja, wer hat was gelernt? Ich nicht, ne? Donald hat irgendwas gelernt. Ne, auch nicht goofy, genau. Äh, Dick braucht brauchte eigentlich nicht. Irgendwie nicht, ne? Hm, soll ich den Part hier beenden? Ich nehme mal an, wir werden im nächsten Part den Rest hier erledigen, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich als zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.